Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Ja, beim letzten Mal. Wir haben Bowser in den Arsch getreten. Und wir haben Marios geheime Pläne, um Reich zu werden, aufgedeckt. Oder ich habe es eher gesagt, aufgedeckt für euch. Ähm, ganz viel Shit Talk auf jeden Fall. Und ja, wir haben jetzt die neue Kuppel freigeschaltet, das Schlafzimmer. Da haben wir auch schon die erste Galaxy gemacht. Und heute schauen wir uns hier eine weitere an, und zwar die Windgarten-Galaxie. Und die sieht doch schon mal interessant aus. Wir haben da so eine Art Würfel mit einem Garten. So, der Himmel, der Wind und der Hase, die Windgarten-Galaxie. Das wird jetzt interessant werden. Oh, wir müssen direkt einen Hasen fangen. Wer hat's gedacht? Und die Musik, die ist einfach wieder super. Ja. Ey. Was ist das? V-Mode. Ja, ach so, das heißt Pflaumkraut, okay. Gut, dass man, dass ich auch mal den Namen weiß davon. Ja, ähm, ihr werdet gleich sehen, das Pflaumkraut. Was das so tolles macht. Und da gehen wir zum Pflaumkraut. Machen wir uns und dann fliegen wir hier an. Ja, an dem Stängel hier weiter. Du, du, du, du, du. Ich glaube, ich bin nie hier runtergegangen. Ich will mal gucken, was hier ist. Okay. Das heißt, kommen jetzt ganz viele Münzen hier, oder? Oh ja. Was also, habe ich jetzt alles so einsammeln. Ich nehme einfach meine Remote. Ja. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja hier auch einen luma wäre auf jeden fall sehr interessant aber ich glaube wenn ist er meistens eh immer erst in, in, äh, in der zweiten mission der galaxie von daher Konzentrieren also drehen wir uns erstmal hier auf die hasenjagd ja weil hasen fangen das ist ja das was wir unbedingt wollen überhaupt nicht das ist so eine langweilige mission da bin ich ehrlich aber zumindest erkunden wir dabei eine komplett neue galaxie und ähm, wie soll ich hier weiterkommen? Bin ich jetzt hier gefangen? Da kommt eine Münze raus, ja. Äh, das scheint vielleicht eine Ranke, wenn ich die Piranha kille. Ja. Okay, ich dachte schon, was soll ich jetzt machen? Irgendwie kommen mir die Planeten hier komplett unbekannt vor. Ich bin ehrlich, komme mir echt gerade wie eine neue Galaxie vor, die ich noch nie gesehen habe. Vielleicht habe ich aber auch irgendwie gerade einen anderen Weg eingeschlagen, ohne es zu merken, als ich es sonst immer getan habe. Ich weiß es nicht. Ja, ein One-Up ähm, gerne, nehme ich gerne mit. Na komm. Also muss man aufschlagen so rum. Okay. Tum, mhm. Und während das diese wunderbare Soundkulisse. Na komm. Jo. Und da sind wir jetzt glaube ich auch gleich schon beim Hasen. Oh ja. kommen zu diesem Planeten. Und es ist eine Art Mini-Labyrinth auf jeden Fall. ah Glaubst du du kannst mich fangen? Äh. Naja, ich, ich will es sowieso tun, aber ja, ich hoffe doch mal. Bin mir eigentlich relativ sicher, dass es möglich. Ja und die Mission kann entweder extrem lange dauern oder ist sehr sehr schnell vorbei. Verdammt, ich dachte, der würde da weitergehen. Was? Wow. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt hier. <lacht> okay, man sieht auf jeden Fall mal wieder was Neues. Jetzt mal, wenn man hier das Spiel spielt. na komm bleib stehen du, du. Also ich glaube jetzt halt kann ich ihn kriegen ja ah, ich habe verloren dafür gibt ich diesen power stern vielen vielen dank das ist eine sehr gute entscheidung von dir nächstes mal wird das aber anders laufen ja ja beim nächsten mal werde ich dich auch kriegen da bin ich von überzeugt denn ich bin natürlich super mario wir müssen natürlich auch Peach retten. Also, ich meine, wie käme das an, wenn wir Peach retten, ohne ohne alle Sterne gesammelt zu haben? denkt denke ich auch so, ja, der, der hat keinen Bock. Aber das ist, keine Ahnung, was ist falsch mit Peach? Ich meine, die erwartet, dass wir sie retten. Ich kann auch gerne mit Bowser verschmoren. Oder eher gesagt, vergammeln in den Weiden der Galaxie. So, zweite Mission in der Windgarten-Galaxie. Und jetzt könnte es vielleicht einen Gummiluma geben. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, es gab ja auch keinen Bosskampf sozusagen. Ah, doch. gegner mit General Maulwurf. Okay, ich glaube, das ist eindeutig. Oh nein. Nicht dieser Boss. Der Boss ist gemein. Und Spoiler: Es gibt auch einen Risikokometen mit dem Boss. Und. Oh. Der ist auch doch schon einer der schweren Sterne, würde ich mal also behaupten im Spiel. Generell die Kometen sind oft recht schwere Spiele. Recht schwere Missionen, Spiele, WTF. Was rede ich schon da. Ich weiß es nicht. <lacht> uh. Was passiert, wenn ich alle von diesen Münzen Oh mein Gott. Oh yeah. Oh yeah. Ähm. Oh shit, ich Okay, wir sind gerade noch so. Wir sind gerade noch so im. Äh ja, in der Nähe ist es vielleicht so, dass die Gravitation gewirkt hat. Ich dachte schon, ich bin jetzt gestorben, weil ich äh, nicht geschüttelt habe. bis ich so lange gewartet habe. Das wäre bitter gewesen. So, diese wir ganz einfach Stoffattacke in der Nähe machen und dann einfach mit der Wirbelattacke. Killen. Easy na komm bleib stehen ich weiß gar nicht ob ich die killen muss ich bin mir nicht sicher ich denke mal ich probiere es einfach mal und weg mit ihr ja okay es ist aber auch mega cool eigentlich dieser planet ich meine hier sind ganz viele maulwürfe wo wir erstmal überhaupt das lernen, was wir übrigens gleich für den Stern brauchen, wer jetzt gedacht? Das brauchen wir gleich für den Bosskampf und okay, wir fliegen einfach durch. Ich dachte, wir kommen da irgendwie hin. Ich meine, da war auch ein One-Up und ein Sternring, also kommen wir doch irgendwie hin. jetzt sind wir hier bei ein paar Äpfeln und... Uh, ach ja, der Wurm, der sich hier durch die intergalaktischen Äpfel ja, frisst. Aber naja, ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, dass er einfach meine wunderschönen Äpfel hier durchfrisst. Ich meine, was soll das? Die sind auch für andere da. Aber, naja. Kann man wohl nichts machen. Und hier auf diesem wunderbaren Stern sind auch noch Felsen. das wäre auf diesem wunderbar. habe ich jetzt ernsthaft Gegner ausgelöst? Nur wenn wir hier auf diesem wunderbar. Was ist das für eine Frucht? Ist das auch ein Apfel? Er ja, ist auch ein Apfel verschiedene farben auf jeden fall so äh, ich weiß nicht ob ich die zerstören muss probieren wir es mal weil ich habe immer angst wenn ich mich dahin stellen muss und hoffen muss dass es klappt ich glaube ich muss den einfach wieder raushauen und dann komme ich ja na warte hier die chance da kriegst du weil du einfach einfach die schönen äpfel durchfressen hast. ich meine Klar, der Baum hat auch Hunger, aber, ach komm, das kann man auch lassen. Ich mein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, welche Lebewesen hier leben groß. Halt Maulwürfe, aber ich glaube nicht, dass die, die essen. Oh, wir müssen mal wieder einem, ja. Ähm, okay. Warum klappt das nicht? Wir müssen auf jeden Fall mal wieder einem... So, jetzt soll es gehen wir müssen mal wieder einem Hasen helfen in der Galaxie wissen wir so, also diesmal eigentlich den Chef eben mussten wir ihn fangen und diesmal müssen wir ihm helfen ja die Hasen die ich die wirklich immer gefahren Gefahr oh. oh der steht sogar hier die ganze Zeit rum das sehe ich das jetzt das ist ein cooles Detail das ist echt nice es ist mir gerade ernsthaft wirklich das erstmal aufgefallen und er haut ab und wir müssen jetzt gucken dass wir ihn rechtzeitig treffen Bevor er sich wieder in die Erde verkriecht. Ach du Scheiße. Bitte nicht abgehen. Wo? Geh, geh weg, geh weg, geh weg. Und. Oh. Man muss den mehrmals treffen. Hm? Na komm, na komm. Und bam. Das war jetzt wahnsinnig einfach. Also. Ich hatte, es, ich hatte in Erinnerung, dass es einfacher, äh, schwerer war. Aber ich hatte auch, ehrlich gesagt, ein bisschen Glück, muss ich sagen. Danke, dass hast mich gerettet. Ja. Und, oh, <lacht> der eine Planet hat sogar die Form eines Fragezeichen da im Hintergrund. Das fällt mir erst jetzt gerade auf. <lacht> ja, mussten wir mal wieder den Hasen helfen. Ich weiß nicht, was sie hier anfangen. Könnt ihr nicht einfach irgendwie euch einen Planeten suchen und da ein schwieriges Leben führen, anstatt immer in Gefahr zu sein oder dass ich euch fangen muss. Ich meine, was soll das? Hm. So. Und wir machen natürlich direkt die nächste Galaxie, äh, den nächsten Stern der Galaxie. Und was ist das? Wo die Schwerkraft hinfällt? Okay, da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was die Aufgabe ist. Okay, ja gut, wir werden irgendwie schon dahin kommen. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie werden wir schon zum Stern kommen. Oh, was sind das für ein Gegner? Ich weiß nicht, wie man den besiegt, das ist das Problem. Ich glaube, der tritt in ein, zwei anderen Galaxien noch auf. Ich habe echt gar keine Ahnung, wie man den nochmal besiegt weiß auch gar nicht, was der gibt. Wahrscheinlich ganz viele Sternteile. Oh fuck. Nein. Wie habe ich denn jetzt die Blüte verloren? Hä? <lacht> okay. Fehler, die mir noch nie passiert sind, passieren mir heute hier in dieser Galaxie. Das war, sonst waren es immer die Gegner oder dass ich den Hasen nicht fangen konnte. Und jetzt verliert aber einmal die blüte und habe keine ahnung warum hm. keine ahnung ich weiß es nicht aber eines weiß ich und zwar dass es hier entlang geht und dass mir die sternter hier wunderbar den weg zeigen uh, man kriegt sogar den oh, oh. Ähm. Ja, wir kriegen hier den äh, super und wir sehen da ist doch ein tatsächlich ein Kettenhund oder den felsen hat er sich gemischt und dieser kettenhund der ist so er ist eigentlich kein kettenhund weil er keine kette mehr hat aber der ist golden und der beinhaltet einen stern i remember ähm, ich würde sagen ich versuche ja okay ich habe gehofft dass ich vielleicht noch ein paar ähm, felsen zerstören kann für sternteile aber nee wurde wohl nichts <lacht> hätte ja sein können so der schatz des goldenen wauwaus <lacht> okay es ist ein wauwau -Wau. oh, diese namensbezeichnung okay jetzt aber jetzt aber wirklich der dritte stern der galaxie heute schaffen wir glaube ich relativ viel sogar ich weiß jetzt nicht wie lange der stern dauert aber wir können vielleicht sogar noch danach noch einen weiteren stern machen eventuell wir werden sehen je nachdem wie lange dieser stern hier dauern mag ich möchte auch gerne wenn möglich vielleicht nicht nur immer äh, eine galaxie euch ein paar zeigen Einfach ein bisschen Abwechslung schaffen. Das ist halt... Das spricht ja nichts gegen. Sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ist ja schon ganz cool, wenn man ein bisschen... Immer was anderes hat. So. Diesmal haben wir... Keinen Power Stern. Kommt ja vielleicht nur, wenn man... Äh, die ganzen goldenen Medaillen aufnimmt. Kann das sein? Weil ich bin mir sicher, dass man... Jeden Stern immer und immer wiederholen kann. Und nicht, dass der jetzt... beim wenn man den eingesammelt hat, dass er dann sozusagen nicht mehr... Äh, dass man nicht mehr holen kann. Da bin ich mir relativ sicher, dass das geht. Man kann eigentlich auch hier drüber springen, wenn man einen guten Sprung macht. Man muss nicht mal die Tage benutzen, unbedingt. Von daher geht das eigentlich ganz gut. Und wir müssen... Oh, wir müssen die Splitter wieder sammeln. Ganz viele Münzen. Könnte das vielleicht für einen Luma sein? Also ich glaube nicht, dass es noch eine noch ein Luma gibt nachdem wir diesen ja goldenen Bauwau wow -Wow hatten denke ich mal nicht vielleicht werde ich auch eines besseren belehrt aber hier sind, hier sind verdammt viele Münzen also es würde sich anbieten da bin ich ehrlich ja da, da, da tante sich einer dieser Splittern <lacht> als Sternteil nein Komm. Kann ich darüber springen? Ja. Mehr oder weniger. Ich hab's. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Warum haben wir diese Musik hier spielt? Ich finde ich finde ehrlich gesagt, die passt gerade nicht so ganz. Warum die sich so ändert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. So und was ist das hier? Gefahr pass auf, wo du hintrittst. Uh, okay. Inwiefern ist das jetzt gemeint? Muss ich auf jede Plattform einmal treten oder was? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die meinen. Aber okay. Oder oh, es sind sechs Lebens. sechs Leben-Pilter aber den braucht man eigentlich eh nicht, so wirklich. Okay, hier ist nichts. Gehen wir mal weiter. Ähm, ja. Und die Dinger können wir natürlich die Schwerkraft ändern. Die kennen wir ja schon aus einigen Galaxien, wenn ich mich nicht irre. Äh, ach hier kann ich weitergehen. Ich dachte schon gerade, hä? Au! Ja, der Optikalon müssen mal ein bisschen aufbauen passen vor allem, wenn man mehrmals fast rein springt. Okay, und da das war jetzt nicht so schwer, den Stern zu finden. Ich glaube, da habe ich ihn. Ja, moin, das, das ging verdammt schnell. Jetzt bin ich gespannt, ob es vielleicht noch einen weiteren Stern hier gibt. Also Komet gibt es auf jeden Fall, es gibt einen Risikokometen beim Maulwurf-Boss, ähm, das weiß ich auf jeden Fall, aber ob das, äh, ob es da noch einen Stern gibt, ich weiß es nicht. Da ist ja jetzt der Risikokomet, also, nee, ich möchte eigentlich jetzt noch, noch irgendeinen anderen Stern machen, vor allem, weil wir jetzt am Anfang des Parts, am Ende des Partes sind, ich weiß nicht, wie lange das dauern könnte, Außerdem haben wir die Eisvulkangalaxie Und ich muss euch sagen, das ist eine der geilsten Galaxien des Games. Ungelogen. Also ich bin ja ein großer Fan von Lava-Welten. Wirklich, ich liebe Lava-Welten. In allen 3 d marius sind Lava-Welten meine absoluten Lieblingswelten eigentlich. Und ähm, ja aber Die erste Mission, die hatten mit Eis zu tun. Aber dennoch ist diese Galaxie einfach verdammt episch einfach nur. Ich mag einfach diesen Wechsel zwischen, ja, heiß und kalt, das sieht einfach mega cool aus. So, ähm ja hier auf diesen Eisflächen, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal hatten in der Galaxie, dass wir äh, hier ähm, Eis laufen können, ich weiß es nicht mehr. Hey Opa, übst du auch Eis rutschen? Dann lass uns gegeneinander antreten, kannst du mich fangen? Oh man. <lacht> bist du jetzt ein, bist du jetzt der neue Hase, den ich jetzt fangen muss? Edge Badge, nee, nee, nee. Keine Edge Badge, du kommst jetzt her. Ja, man kann auch noch schütteln, dann kriegt man einen kleinen Boost. Aber den zu kriegen ist das nicht allzu schwer. Ah, das drauf, Opa. Wenn es niemand schaffen kann, dann du. Wie sind denn Dämlich-Opa? Muss ich das verstehen? Auf jeden Fall, das Eislaufen ist eine mega coole äh, Technik, das fühlt sich einfach so smooth an und so cool einfach und so schnell vor allem, was ist mega nice. und das ist eine meiner, tatsächlich einer meiner Lieblingsgalaxien, wie gesagt, weil ich eben diese Temperaturwechsel sehr, sehr genieße. Ich glaube, ich kann sogar jetzt schon direkt am Anfang eine andere Mission machen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Dü, dü ich bin mir halt echt nicht mehr ganz sicher ich glaube man konnte mehrere missionen am anfang direkt machen hier und zwar probieren wir mal hier hoch zu gehen ich glaube dann nimmt man einen anderen weg nee, ah, nee man kann hier zwischen sechs leben Pilz holen okay irgendwie gab es auf jeden fall noch einen anderen weg von anderen stern irgendwie in dieser art und weise ich, ich weiß es nicht mehr genau also sorry und wir müssen jetzt hier über diese Wasserplattform springen die zu Eis werden diese Wasserrohre ja äh, das One Up kann man sich mitnehmen <lacht> mache ich es aber mal nicht weil naja wir haben wir haben ja wir brauchen nicht noch mehr du, du, du. ich verstehe okay man kann auf jeden Fall die Blöcke hier nicht ähm, Oh, fall doch ins Wasser, bitte. Ja, wenn die ins Wasser fallen, dann sind die wieder direkt am Leben. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Das ist halt Eiswasser. Geht das halt besonders schnell. So, hoch. Und ja, jetzt haben wir einen verdammt schlechten äh, Rhythmus bekommen. Ich hoffe, ich schaffe das noch, weil ich glaube, ich muss... Ich glaube, ich brauche das Eis jetzt gleich tatsächlich. Ja, weil jetzt hier braucht man Eis. Ja, und da ist es schon weg. Und da haben wir den Eisboss in der Art. Schneeflocke? Keine Ahnung. So, gehen wir hier runter, weil hier unten ist tatsächlich eine Eisblume, die wir benutzen können. Und ähm, Leute, schaut da mal rechts da, seht ihr eine Feuerblume. Und da ist, glaube ich, dann der andere Stern, den ich, glaube ich, im Kopf hatte. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, schon so war es. Ja und die, Sch die Schneeflocke ist eigentlich relativ einfach, man muss den einfach immer wieder äh, auspusten, indem man die Wirbelattacke benutzt und dann, ähm Ja, ich schmeiße einen runter. Oh ja, und man kriegt eine Art Kälteschock, wenn man hier ins Wasser fällt. Es ist Eiswasser, da kriegt auch Schaden, wenn man so lange im Eiswasser ist. Aber solange wir als Eismarie sind, können wir auf der Eisfläche, auf der Wasseroberfläche mit Eisplatten laufen. So, und oh. was machst du denn ich wollte einfach rausweichen was soll das denn was fällt dem denn ein ja aber her mit dem stern und das war doch noch eine nette kleine abschlussmission und auf diese galaxie freue ich mich wirklich beim nächsten part weil das ist einfach die ist einfach die macht einfach spaß die ist cool wenn ich ehrlich die ist einfach cool die macht spaß kann man immer wieder spielen. Schlüffriger Eisberg. Und ein neues Kapitel wurde hinzugefügt. Das werden wir uns auch später anschauen. Wenn es komplett vollständig ist, dann mache ich dafür einen extra Part. Auf jeden Fall. Das war's für diesen Part von Super Mario Galaxy. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen netten Kommentar freuen. Und natürlich auch über einen Daumen hoch. Und ja. Wir hören uns dann beim nächsten Mal bei Super Mario Galaxy. Und ja. Habt einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht. Was auch immer. Ähm, um, ja. Ciao, euer Rocky.